Hatten wir ja heute schon mal einen Stream. Was stimmt nicht, aber ah, jetzt. Ich will jetzt erstmal Destiny 2 laufen. Ähm, bis Jesaja kommt und vielleicht hat er dann Bock mit mir ein Duo Road to Silver zu machen. Bis dahin weine ich erstmal weiter. Nein, bis dahin spiele ich erstmal eine Runde Destiny. Weil wir haben noch auf dem Titan, wenn ich es richtig gesehen habe, haben wir noch hier diese Mission. Besiege den Ritter, der das Team von der Arbeit abhält, also tun wir das. Gibt ihr hier den faulen Modus, den nehmen wir jetzt auch erstmal. Schön über den Titan, eine Welt aus Wasser, ich glaube aktuell besteht es noch aus Eis, aber... Ist ja nach wie vor ähm, super schön mit äh, allem zusammen. So mal gucken, ob ich hier das auch ein bisschen beschleunigt machen kann. Fahrzeug rufen. Ich glaube, hier muss ich auch irgendwie durchkommen, hoffe ich. das alles zu laufen und wieder auf die Gegner, das dauert mir alles zu lange. Hier ist schon die Mission, Gut, du bist es. Holidays Crews berichten von einem Ritter mit einer ganz seltsamen Aura. Er ruiniert mit seinen Faxen unseren ganzen Zeitplan. Meine Crews wissen, wie es läuft, Sloan. Regelmäßige Wartung ist der Unterschied zwischen einem Sparrow, der rast und einem Sparrow, der rostet. Klar. Das Rick gewinnt keine Rennen. Der Ritter ist mir im Weg. Erledige ihn. So, mal wieder gegner töten. Gut, tun wir das. Rennen wieder hier rein und weiter Sprinten. Finde den Ritter. Einfache Killend-Chill-Mission. Ah, da startet gerade wieder ein Event. Das interessiert mich aber gerade relativ wenig. Ich glaube ich habe den Ritter gefunden. Der aus irgendeinem Grund immun ist. Der sich halt, muss ich zum Nachladen. Dann gehen wir doch einfach mal nach. So, Ritter besiegt. Wir haben den Ritter ausgeschaltet. Aber er konnte durch eine Art Zauber fliehen, bevor wir ihn vernichten konnten. Neue Scharzauber. Na, herrlich. Lasst ihn nicht davonkommen. Das ist so lästig. Jetzt weiß ich, was die Kabale von uns halten. Dafür bin ich nicht in Stimmung. Ihm nach. Der Zauber kann ihn nicht ewig schützen. das ding zu vernichten folge dem ritter schon wieder wäre auch sonst zu einfach gewesen hätte man ihn einfach so vernichten können dahin dachte ich mir schon da ist noch ein gegner komm, komm, komm. folgen wir dem ritter ich bekämpfe die schar schon seit ewigkeiten wie ich ungern zugebe das ist eine art ritual sie verlieren absichtlich also werfen sie einfach das handtuch vielleicht aber was ist ihr ziel wieso dieses ding andauernd sterben lassen Boah, jetzt geht es mir in die dunkle Gegend, wo ich nichts sehe. So, wo ist der dritte Befehl? Das muss ja quasi noch geben. Das ist nicht mehr drin, Okay, das waren drei. So, warum sollen wir weitermachen? Wenn das ein Ritual ist, dann führt das alles irgendwo hin. Ich will, dass ihr das bis zum Ende aussteht, egal wie das aussehen mag. Ja. es war mich erstmal, bis es Leben gibt. Die Strecke sind wir ja schon mal gelaufen. Wir laufen sie trotzdem weiter. Hier kam letztes Mal eine Hexe. Also Hier wird schon ein bisschen Level Recycling betrieben. in jedem Spiel hasse ich einfach dunkle Level so scheinen wohl drei Gegner werden zu sein Meinen leuchten die Gegner, das Matzen ist so einfach Sein. Da sind wir noch zwei. Ja, Irgendwo müssen noch mehr sein. damit habe ich jetzt nicht gerechnet dass der sich da so starten vom letzten checkpoint das heißt ich darf wahrscheinlich alles nochmal von vorne machen machen wir da auch gleich Ja. dafür dass das eigentlich einfach nur langweilig war bzw nicht anstrengend sondern wildes nutzloses ballern beschreibt dieses Spiel auch ganz gut Here, it's get Ich muss jetzt erstmal machen, dass Munition einsammeln. Setze den Ritter ein Ende. Das ist wohl das letzte Mal. Ne? In Ordnung, nochmal. So, und dann laden wir auch mal alles nach. Dann müssen wir eben hinterher. Du hattest recht, Sloan. Und mit genug Feuerkraft kann man sogar Schar zerstören. Gute Arbeit, ihr beiden. Holiday und ich haben gerade darüber gesprochen, wie fremd uns die Schar ist. Ja, ja. Sie huldigen dem Tod. Wir dienen dem Licht. Gut gegen Böse, Schwarz gegen Weiß. Ist schon eine spannende Sache. Willst du die Seiten wechseln, Amanda? Oh nein. Amanda würde durchdrehen und nach einer Woche würden Leibeigene durch die Kommandozentrale schwirren. Ähm, an die Arbeit. Uh, ein stärkerer Raketenhörer. Das heißt aber, das Ding hier. Ich jetzt erstmal. Oh, uh, vielleicht kann ich den auch. probieren wir noch mal was passiert so. Und ein Glanz im Kram verdient. Wir gehen erstmal zurück. Und schauen uns mal. Ja, ihr seht wieder mal ein Ladescreen. Was haben wir denn hier? So ein Waffen gekriegt. 273. Hier ist aber nichts gescheites dabei. 69 warum nicht? Hier unten hat aufgeräumt Das war auch schon mal schwerer zu besiegen schwerer zu gefühlt. Allergy, und der Homiak. Oh. Auch nicht schlechter als Excellerator Bevor du zugehen. kamst, war der Ort hier ein Scharritual entfernt davon, in den Ozean zu stürzen. Und jetzt? Sie würden sich lieber unter einem Stein verkriechen, statt es mit dir aufzunehmen. Manchmal fehlt es mir, in einem Einsatzdruck zu sein. Wenn du also einen Titan brauchst? Vielleicht eines Tages. Commander Savala hat mir aufgetragen, die Front bei Saturn zu halten. Und das mache ich auch. Ich halte dir von hier aus den Rücken frei. Geht nicht auf da draußen. Gut. Am Horizont erwarten sich neue Herausforderungen. Jo. Jo. Jo. Jo. jo. Alle gemacht. So. Das Zeug ist alles weg. So, Wofür waren die Pflanzen? Ach ja, hier. So, und wieder ein Kapitän umgehauen. War mir tatsächlich jetzt wieder ein bisschen zu einfach, aber gut. So, die Frage ist jetzt, wo muss ich hin? Das hier habe ich. Hier ist nichts. Oh, nach Nessos muss ich. Wir gehen aber erstmal zur Fahrt. Da kann ich meine Krammer eintauschen. Das heißt, ich düse jetzt vom Saturnmond, Titan, wieder zur Erde. Wo sieht man an der Richtung weg? Jetzt lädt er ein bisschen die Animation. Jetzt knallt er die Animation durch. Boom! Ab ins All Richtung Erde. Los geht's! ist die wunderschöne Erde, auf die wir uns jetzt gleich wieder stürzen. Ja, die eigentlich eingenommen und kaputt ist. Aber macht ja nichts. Ich sehe nach, ich sehe nach. Nicht den Platz. Waffe. Fertig. Oder oh, habe ich auch Abgeholt. Fertig. Alles erledigt, alles erledigt. Alles erledigt, alles erledigt. So. Dann schauen wir erstmal was wir hier alles haben. Automatikgewehr, Handfeuer für Maschinenpistole, alles für den Arsch. Ruhig sein. Ich kann barren, ist Noch das, also das hier behalte ich mal. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das -Gewehr. Ja, das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Hier die Knarre will auch keiner. Und behalte ich mal. hiervon würde ich echt nichts behalten. So, das war das Höchste. Weg. Kann ich das hier? Ja, das sieht gar nicht schlecht aus. Bom. Suchst du nach etwas bestimmtem Hüter? Ich drehe die Spannung hoch. Ups, das ist nicht gut. Ja. Ich weiß, das ist überwältigt, Hüter. Nimm dir ruhig Zeit. von ist tatsächlich nichts besser also kann ich alles zerlegen das aber ja so ja klar sobald die Bargeld ich also Geld da reinhauen ist es für alles da. das ja alles brauchen wir nicht mehr deswegen wir das oft brav zerlegen schon schon die besten die ich hab das zerlegen wir Der Umhang zerlegen wir auch mal so ja, ich denke die nette Dame hier hat auch noch was für mich das Everversum steht hier zu Diensten entschlüsseln entschlüsseln entschlüsseln danke dass du beim everversum eingekauft hast hüter sucht schon nach neuem inventar die kabale können uns unseren Modegeschmack nicht nehmen so habe ich nur keine ahnung was ich für die gekriegt habe hier habe ich nicht, nichts neues hier habe ich einen gelben kleider gekriegt Kriege kommen und gehen, aber das Everversum ist immer da. Hm, die Farbe ist doch ganz hübsch. Oh, eine neue Geste. Es weht ein frischer Wind und neue Güter ja habe ich auch. Bei Willkommen hier. beim Everversum. Die große Maschine Wir haben alles da, also keine Eile oh, die Hoffnung. So, dann ja, gehen wir mal zum Tresor. Legen wir den ganzen Schrott, den wir nicht brauchen, ab. wir so. Ich uh, habe heute mehrere verdächtige Exos gesehen. Weil wir legen ab. Hier unten mal so ein paar das ein 4, 2, Farben Nein, kein 4, 2, Das hier haben wir nicht gef... Verstauen, verstauen und Verstauen das ist schöner Das ist immer noch schöner ist weg, brauche ich nicht mitnehmen. Gut. So. Das kann ich ja auch hier hin und das Ding nehmen, das noch fehlt. Okay, ich sehe nach, ich sehe nach. Bestätigt. Bin ich's pink? Oh ja, ich will's pink. Danke dir, danke dir. Man kann ja nicht mal Loot vergessen, weil sobald man den Loot vergisst, kriegt man den quasi per Post. Weiße König, was suchst so. du? Eine rote Mamba, ein Straßenplan, ihr Wegheilung. So, bisschen Farbe. Die Wahrheit erwartet uns. So. Tja. sieht das besser aus. Nein. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass der Turm einmal fallen wird. Aber ich muss schon sagen, mir gefällt, wie alles Tja, alles, was ich hier kriege, ist irgendwie schlechter. Mein Wissen steht dir zur Verfügung. Maschinenpistole, Maschinenpistole. Kriege kommen und gehen, aber das Eberversum ist immer da. Oh. Ich weiß nicht, was ich überwältigen kann. Nimm dir gut Keine Ahnung, wo mein Onkel diese Sachen auftreibt. Das ja mal mitnehmen. Oh. So, jetzt habe ich hier ein stärkeres Knotgewehr. Das ist schon mal super. Dann habe ich das hier nicht mehr. Und doch, da ist gute alte Eva werden. Das brauche ich auch nicht. Eines Tages werde ich wieder auf den Reisen reden. Du bist dahin. Kann jemand die Kameras in dazu folgen? Ah, mein Liebling. So. So, Ruf. Kriege ich auch tatsächlich mal was, weil ich habe lange einfach nichts gekriegt von ihm. So. Kann ich dem auch noch was einlösen? Es ist immer wieder schön, einen weiteren Helden des Turms zu sehen. denn? Nichts. Alle Schlachten sind nur Lektionen, hinter. Mal gucken, was die Und? nette Dame noch Was haben, kann denn ich denn? für dich tun? Klar, ein Gramm, klar. Hier, Impulsgewehre mag ich eigentlich nicht. Was habe ich hier. Das hier oder das hier? Das hier. Ich muss nicht besser, also sonst habe ich auch nichts spannendes. gerne. Ich Passt mehr zum Stil. bist du noch da ich bekomme schadensbericht aus dem ganzen system rein meine regex am ah, in ordnung wir sind alle gleich tief drin wollen wir doch alle dasselbe egal ob tiefer geist mensch exo oder erwachter droide die schlacht bekommt ihr gut Ich mit mir, Hüter. Hier bin ich. Man munkelt, dass da draußen Tod und Teufel herrscht. überwachung hat neue Ziele gefunden. Bei Simulationen gegen die Kabale sah alles gut aus. Alles gut, Hüter. Red hier spricht Asai 9940 von der Vorhut. Nicht nachlassen. Gibt es ein Anliegen zu besprechen? Sich überhaupt die Dieses Teil ist defekt. Hat er dich komisch angeguckt? Ich glaube schon, weil du ein Vogel bist. So. Jetzt ich nochmal so ein paar schmelzziegel dinge Wache bereit. Wache bereit. Die Ich dem es hier nochmal in Arsch schieb. Wir brauchen mehr Güter wie Ble dich. Ble die Rotlegion ist im Anmarsch. So, der Ton hat ihn Ja, dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg nach...